Hallo, ich bin Markus vom Veganik Videoblog und zeige euch heute ein neues Rezept. Heute zeige ich euch mal, wie ihr sehr einfach, sehr leckere Eiweißriegel mit solch einem Hanfsamen machen könnt. Und wie das Ganze geht, seht ihr jetzt. Das sind dann also die fertigen Riegel, so sehen sie aus. In der Dicke, wie ich sie jetzt ausgerollt habe, habe ich zehn Stück rausbekommen. Wenn ihr es etwas dicker haben wollt, werdet ihr ungefähr bei sieben bis acht Riegeln landen. Dann noch mal ein Tipp, durch die verschiedenen Nüsse sowie durch das Kokosöl ist das natürlich von der Oberfläche her jetzt so ein bisschen fettig zum Anfassen. Wenn ihr die für unterwegs mitnehmen mögt, packt euch einfach nochmal Obladen dran. Ja, dann habt ihr immer saubere Finger und könnt die ganz gut essen. Ebenso könnt ihr natürlich auch mit den Zutaten noch ein bisschen spielen. Andere Nüsse könnt ihr zum Beispiel nochmal nehmen. Ihr könnt natürlich, so wie ich jetzt genommen habe, Vanille, Eiweiß und Zimt. Da könnt ihr natürlich auch dran spielen. Und wenn ihr da noch ein bisschen was mehr draus machen wollt, hier unten drunter findet ihr A, die Zutaten und B, auch die Zubereitungsschritte und nochmal ein paar Tipps, was man noch so am Rezept machen kann. So, wenn ihr die nachmacht, wünsche ich euch schon mal viel Spaß dabei, einen guten Appetit und bei Fragen oder dergleichen an mich, schreibt mir gerne eine E-Mail an marcus.atveganik.com. Punkt. De. Dann war es das für heute und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!